Willkommen zurück zur 43. Folge des Let's Play Civilization 3. Ja, aber in der letzten Folge haben wir vor allem weiter ausgebaut. Das heißt, weitere Schienenverbindungen gezogen... Und ähm, mech Infanterien verteilt auf dem Kontinent als Verteidigungseinheiten. Und das werden wir jetzt fortsetzen. Und wenn es soweit erledigt ist, dann wird als nächstes ange damit angefangen... Dass ich die Module für das Raumschiff fertigstelle. Okay, hier wollte ich jetzt mal dafür sorgen, dass ich ähm, heute ausbaue. Auf jeden Fall den Berg hier. So, Hier ist sowieso noch viel zu tun Ich muss mal eben vergleichen Ich habe ja den äh, Bomber gehabt Und der Bomber war ja eigentlich Ein ziemlich gutes ähm, Ziemlich gutes Flugzeug das immer ordentlich abgezogen hat. Jetzt weiß ich gar nicht, was so der Unterschied ist zum Stealth-Bomber. Mal davon abgesehen, dass der Stealth-Bomber natürlich ähm, Stealth ist, also nicht so gut sichtbar ist. Die haben hier Rate of Fire 3 und Bombard 8. Operational Range 6. Okay, schauen wir mal. Und der Stealth Bomber. Bombard 8, Operational Range 8 und Rate of Fire 3. Lass ich nochmal gucken. Hm, okay, dann ist einfach die Operational Range noch höher vom Stealth-Bomber und ähm, er ist eben getarnt. Zack. Oops. That wasn't the plan. Okay, hier steht noch eine ähm, Mac Infantry drin. Die werde ich mal disbanden, wenn wenn das Ding zurück ist erst. Gut, die Städte sind auch alle angebunden. Die neuen, die ich erobert habe, auch schon fast alle. nur noch ein kleines Stück Straße. Mal nach hier gehen. Oder hier? Naja. Ich schicke den mal hier hin. Hmm. Da habe ich schon geklickt. Den schicke ich mal dorthin. Die ist wieder eine Mac-Infantry fertig geworden. Wie sieht es denn eigentlich aus in Flensburg? Da können wir doch noch eine Mac-Infantry hinschicken als Verteidigung. Das muss da weg, der Wald. Ja, ähm, wie ihr seht, sehen wir nicht mehr so viel. Da passiert mehr im Hintergrund. Wir sehen also immer weniger Gewusel, dadurch, dass wir die Schienen fertig gebaut haben. Wir sind eher noch, eher noch so ein Ankommen wenn so eine Einheit irgendwo ankommt, um dort seine Aufgabe zu erledigen. Und das ist eine gute Sache. Weil einfach unsere Arbeiter jetzt sofort am, am dem Platz sind, wo sie die Aufgabe erledigen sollen. Okay, Moment mal. Complete in five turns. Ich stelle mal das Hospital ein und disbande den. bei den Gegnern sehen wir noch viel Gewusel Gegnern ist natürlich ähm, nicht richtig bei den anderen Zivilisationen sehen wir noch viel Gewusel. Ist richtiger. Okay, hier ist jetzt auch alles fertig. Next. Mac Infantry kann ich ja den hier auch schon gleich disbanden. Dann brauchst du nur noch 5 Runden bin jetzt fertig geworden Cycling Center ist ja auch so ein klassisch letztes Gebäude und damit ist hier auch alles fertig. Ja, so schnell wie wir jetzt mech bauen, äh, wird auch ziemlich rasch die äh, gesamte, die gesamten Städte auf dem Kontinent werden mit den mech infanterien versorgt sein. Und dadurch können wir dann natürlich... Okay, es geht weiter. Äh, dadurch können wir dann natürlich schleunigst ähm, zur Raketenproduktion, zur Raumschiffproduktion übergehen. Das ist jetzt ein bisschen seltsam, dass da grundsätzlich noch kein hydro -Plant vorhanden war. Hier fehlt noch der Hafen. Dann werden die ganzen umliegenden Felder mitgenutzt. Und dann ist auch der Gross nicht mehr Zero, sondern wird sich gleich hochschrauben. Disorder in Flensburg. Hier ist das Aquädukt fertig. Ja, können wir auch mal gleich sowas... Oh, Offshore-Plattform. Ja, machen wir die Offshore-Plattform. Hier müssen wir ja auch sehr viel äh, Wassergebiete nutzen, weil einfach wenig Land da ist. Ja, Flensburg ist schon gefixt. Ähm, ich muss mal hier gucken. Hier ist das Hospital im Bau, aber es fehlt noch am, an der Offshore-Plattform. Ich fasse hier mal einen. Den werde ich mal aktivieren und hier runterschicken und zum Disbanden. Ja, sehr schön. Dann dauert es auch nur noch zwei Runden. Okay. Potsdam hat jetzt zwei hervorragende Verteidigungseinheiten die können leider nicht wachsen aber ich boah, ich weiß nicht ob das Aquädukt mir irgendwas dass Technologie mir irgendwie einen Grundstein legt oder sowas hm Ich baue mal Granary und eigentlich ist es Geldverschwendung. Naja, dann baue ich erstmal noch eine Modern Armor und eine Raider-Artillerie und dann ist Potsdam echt krass verteidigt. Eine Mac infantry die schicke ich jetzt mal hier runter, nach Odessa, sonst nicht so recht vorangeht. Sehr schön. alles genutzt. Bei Salzburg kann man noch was machen. Ja, jetzt werde ich gleich mal da unten nochmal gucken, bei meinen Städten im Süden, wo ja so viel Verschmutzung herrschte. Wenn wir jetzt hier mal so rübergehen, das sieht alles ganz gut aus. Hier ist echt nicht mehr viel Verschmutzung. Auch um Frankfurt herum, in New Berlin und Dortmund, hier war ja alles zu geseucht. Ja, und überall auf den verschmutzten Feldern sind jetzt auch Arbeiter drauf. Die das beheben. Und so soll es eigentlich sein. So war es gedacht. Das gab 20. Ich habe jetzt einfach genug ähm, von den... Von den Kavallerien, denke ich mal, da muss ich jetzt nicht unbedingt dafür sorgen, dass äh, ja, dass einfach noch mehr nach in die neue Welt kommen. Das sind einfach ausreichend. Disorder in Clipsy. fertig hydro plant ist schon fertig da ist die offshore plattform fertig das ist sehr cool ja und dann können wir mal an die ganzen hochtechnologie dinge liegen Portsmaus ist auch mal wieder Disorder. Ist ja auch nicht gerade ungewöhnlich. Also Tlipsy. Und Portsmaus. Ja, das ist natürlich Unsinn hier Solar -Plan zu bauen. Das können wir gleich mal ändern. Weil ja hier schon Hydroplan vorhanden ist. Das ist damit ja eine Offshore-Plattform. Sehr gut. Ist schon alles. Ja, hier oben geht noch was. Ich mal, ob ich hier was anderes bauen kann, was Mehr, genau. Mehr Schilde benötigt. Zack. Versorgt. Und der Wald hier kann auch noch weg. Ja, hier sind schon so viele. Irgendwie, ich weiß nicht, was die dort machen. Ich werde mal einfach weggehen. Und ich möchte mal zu meinen Inseln gucken. Hier ja, die Stadt noch. Genau, ich möchte mal zu meinen Inseln gucken, wie es denn hier aussieht. Okay, hier wird ein Hydro-Plant nicht grundsätzlich gebaut. Das ist also nur für fürs Festland, also für den Kontinent. Und hier fehlen auch die Luxuries komplett. Das ist aber schade. Vielleicht fehlt es nur so lange, bis der, bis der Hafen vorhanden ist. Das wäre dann sehr hilfreich. Die haben alle noch keinen Hafen. Hier ist aber ein Hafen und da sind auch die Luxuries vorhanden. Okay. Verstehe. Und hier muss irgendwo schon ein Hafen vorhanden sein. Naja, ja, mindestens in Potsdam und Co. Gut. Ja, Straßenverbindung auch hergestellt. Dann können wir mal weiter hier gucken. Das wäre hier noch die Straßenverbindung oder Schienenverbindung herstellen. Sieht das alles schon sehr gut versorgt aus. immer noch dschungel der ja eigentlich weg muss okay Einsiedler könnte ich noch bauen. Vielleicht jetzt in der nächsten Runde, wenn. Auch sehr gut. Auch alles versorgt. erst anklicken, dass ich da erstmal wieder alles nutzen. Zwei Runden, dann ist United Nations fertig. Fabrik fertig. Und hier ist das Hospital fertig, das ist cool, jetzt kann ich endlich mal ähm, die Offshore-Plattform angehen. zu bauen. Disorder in Straßburg. New Amsterdam hat auch eine Fabrik gebaut. Hier ist jetzt ein Hydro-Plant nicht vorhanden. Ich könnte hier noch ein Solar-Plant bauen. Hier ist endlich das Gericht fertig Okay, hey, wie geht's hier weiter? Ah, hier ist ja auch noch was zu tun. Gut, hier baue ich mal einen Siedler. Denn ich kann ja hier noch eine Stadt bauen. Kann und sollte vielleicht sogar. Und hier im Dschungel ist halt auch noch so die Frage, da könnte man eigentlich auch noch was bauen. Allerdings sind da jetzt noch nicht so gute Voraussetzungen. Da muss man erstmal noch ganz schön dran arbeiten, dass das da halbwegs gute Voraussetzungen werden. So wie hier, da ist ja noch viel zu tun. Jetzt ist hier das erste erstmal gerade mal freigehackt. Ja, hier könnte ich auch noch eine Stadt bauen, hier so in der Mitte, ähm, um einfach zu verhindern, dass dort, eben so wie hier, dass dort sich Barbaren ansiedeln. Ja, gut, darum geht es jetzt hier erstmal noch nicht. Ich schicke weitere Mech-Infanterien durch die Gegend. Wieder was fertig geworden. Hier sind schon überall Arbeiter. Hier bei Nürnberg. Hier fehlt noch einer. Hätte ich noch nicht gefixt. Bin ich aber auch irgendwie übersehen. Muss ich mal zugeben. noch Hilfe. Hier bei Hafen auf jeden Fall. Vielleicht mal das Bänden Sehr schön. Mit den anderen kann ich noch aktivieren. Aktivieren und dann aussetzen lassen die Runde. So, die Straße ist auch verbunden. Scheiße, jetzt habe ich mich verklickt. Egal, nicht so wild. Ja, was machen wir hier mit unserer Army? Wir können sie ja leider nicht anloaden. Wir können vielleicht die einzelnen... Hm. Können sie nur insgesamt bänden Ja, vielleicht sollte ich das sogar tun. Plop. Habe ich gemacht. Naja. War sowieso keine starke Armee mit den alten Einheiten da drin. Ja, hier muss noch viel Holz gefällt werden. Wir haben 1978 inzwischen... Langsam glaube ich, da bleibt nicht mehr viel übrig, wo es noch an MIG-Infanterien fehlt. übertreiben sie aber auch die Worker. Ich will hier nicht was Sinnvolleres bauen. Die Stadt wird noch weiter wachsen, wenn ich hier einen Hafen gebaut habe. Kann ich aktivieren? Ja, hier sollte man vielleicht eine Straße bauen Damit die sich da nicht so Schwierig tun Zu dieser Stelle Zu dieser verschmutzten Stelle hinzukommen Disorder in Hamburg hier ist der Siedler fertig, den ich bauen wollte und Bonn da geht es auch wieder runter auf zwei, obwohl hier äh, eine Fabrik vorhanden ist und ein Hydroplant. Und ein Manufacturing Plant. Geht es wieder runter auf zwei Pollution durch die Umweltschutzmaßnahmen, wie Recycling Center und. Ja, und das andere: Mass Transit System, genau. Und in Cambridge haben wir auch Disorder. Sherbrooke kann weiter wachsen. Manchester hat eine Uni gebaut. Ja. Usum auch. auch. Sind ja schon fünf Städte. Jetzt kann ich den dispenden. Okay, Husum, Hamburg. Bonn und Köln Und irgendeine englische Stadt Cambridge Ja, wie sieht es eigentlich aus bei Jena Ja, Jena hat immer noch Relativ viel Dschungel in der Nähe Und deswegen Gibt es da immer wieder Schrumpftum Wenn ich das mal so nennen darf Okay. Die Fabrik auch schneller fertig. Nein, nicht doch. Kevlarie. Die Ausstatterstätte. Gut. Alles gut versorgt. Hier unten gibt es noch eine Stelle, wo wir was machen können. Neufrankfurt. Da kann man auch noch was tun. Oh, jede Menge zu tun. Jede Menge Wald wegzuhacken. So, und mit dem Siedler wollen wir schnellstmöglich hier so hin. Das Land muss hier noch genutzt werden. Ja, wenn ich jetzt hier schon falsch gelaufen bin, dann hacke ich eben gleich den Wald weg. Ja, hier sind wir jetzt auch mit dem Ding fertig. Ich kann ich nur Radar -Art Artillery bauen? Obwohl, ich kann in Potsdam auch für die anderen Städte. Kann ich das Gleiche machen? Ich kann hier auch Mac Infantry für die anderen Städte bauen. Das ist doch eine gute Idee. Ja, Gerade äh, hier Lira Lauriacum braucht ja zum Beispiel noch Unterstützung. Wartest noch? doch jeweils aktuell noch nicht wirklich mehr benötigt? Und die auch hier absolut nicht gebaut werden. Courthouse wäre nicht schlecht. Ne, da werde ich auch mal gucken, dass ich vielleicht, oh, vielleicht mal hier hoch den die Railroad weiterziehen. noch ein Siedler. Für die letzten freien Flecken sieht alles sehr gut aus hier. Ja, die Orte sind ja schon alle ganz gut versorgt. Wie ich das sehe. Sieht es denn hier aus? Na, da können wir auf jeden Fall noch welche hinbringen. Hier schmeiße ich mal nur zwei Kavallerien runter. Obwohl. Ja, so dass sind in der zwei sind. Äh, okay. Dann ist das Ding fertig. Ansonsten, ja, die Hiefen werden jetzt fertig. sind hier auch alle Ressourcen angekommen. Und die Runde ist zu Ende. Ja, und ich denke, für dieses Let's Play äh, soll es das dann auch gewesen sein. Das ist jetzt ein weiteres Let's Play, was vor allem dem aufbau diente wir schauen mal noch nach nach eventuelle disorder die wir nicht mögen und noch reparieren müssen bevor die runde zu ende ist ja hier ist eine factory fertig äh, produziert nur sechs schilde äh, geht sehr viel in Korruption drauf, aber es ist ja gar nicht so wild, ja, wenn, man, wenn man generell so viel produziert. United Nations ist fertig. Naja, dann haben wir ja doch noch einen würdigen Abschluss. United Nations äh, würde uns jetzt den äh, diplomatischen Sieg sehr wahrscheinlich ähm, ja, bringen. Was wir hier nicht sehen, weil der hier irgendwie in dieser Liste fehlt. Unter den Six Ways to Win sind irgendwie nur vier aufgelistet. Ja, United Nations ist fertig. Cool. Hier ist ein Hospital. Fertiggestellt. Disorder in Vladivostok. Hier ist jetzt das Courthouse fertig, das ist auch sehr gut. Das Aquaduct wird in der nächsten Runde fertig. Ich gleich die Factory angehen. Oh, und es wird jetzt sofort fertig. Library, es wird Zeit für die Library. Bamberg, Kohlegrube, nee, Kohlegrube nicht. Doch, Kohlegrube auch. Äh, irgendeine Quelle von irgendwas ist uns ausgegangen, aber nicht Kohle und nicht Uran, von daher nicht so schlimm. Und Öl wurde gefunden, meine Güte, ist mir egal, gibt, haben wir schon genug. Ist ja hier nicht die echte Welt, ja. da, da mangelt es ja nicht an Öl. Ja, Vladivostok. Kohlegrube. Okay, es war, glaube ich, noch eine Stadt. Ja, Gera, genau. Alles klar. Solar Plant ist äh, Unsinn, liebes Gera. Schön, dass wir es noch gesehen haben. Machen wir Manufacturing Plant. Ich kann ja noch mal gucken, was die orte so bauen nicht dass da irgendwo noch so solar Plant dabei ist ja in Tlipsy. und dortmund und jena und new amsterdam aber das glaube ich in der neuen welt sie Dortmund und Jena. Gleich mal umstellen. Ja, es ist Unsinn Solarplant zu bauen, weil wir haben ja schon das Hydroplant Plant und das wird ja nur durch das Solar -Plant ersetzt. So, jetzt fehlt noch Dortmund. Weiß ich gar nicht, wo das ist. Wo liegt... Da liegt Dortmund. Okay. Hm, hier ist es... Nee. Okay. So, Groschny ist auch per Eisenbahn angebunden. Ab nach dort und dort? fertig gebaut. Menge mac infantrien im Bau. Und eigentlich wollten wir die Runde beenden. Das machen wir jetzt auch. Okay, dann äh, sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.